Willkommen zurück zu Henry Stickman Collection Heute geht's um Stealing the Diamond Das ist nämlich Episode 2 Denn in der letzten Folge haben wir Episode 1 gemacht Und zurück zu, zu Episode 2 ähm, Gab es ja dieses eine Achievement hier Law Brawl Reference LMAO. Da habe ich erstmal nicht verstanden worum es geht Und äh, die Erklärung ist einfach, dass es im Brawl manchmal so sein kann Wenn man nach links und rechts sich dreht Dass man einfach so hinfällt Und das war halt einfach hier die Reference Hoffentlich muss ich nicht in jede einzelne Folge zurückgehen zu den äh, jeweiligen Episoden und dann sagen, was das für ein Achievement zu bedeuten hat. <lacht> Auf jeden Fall geht es heute um Stealing the Diamond und ich kann euch sagen, das ist der Teil, den ich am, persönlich am meisten gespielt habe neben äh, Escape in the Prison und ich glaube, viele von euch kennen Henry Stickman auch nur wegen Stealing the Diamond. Man kommt das raus, ich glaube 2010, 11, 12, 13, irgendwie so um die Dreh. Ähm... Und ja, jetzt sehen wir es alles in HD. Let's go. As the mayor, I hereby declare the Tunisian archaeological exhibit open. Yes, Benji. Yes. Okay. Da ist nun der Tunisian Archaeological Exhibit. Und da können wir entweder rein sneaken, ganz langsam. Oder wir gehen da ganz laut rein, mit einem großen Knall. Aber ich würde sagen, ich mache ein bisschen mehr realistisch und wir sneaken rein. Okay, geiler Sound. Wir können entweder nach oben oder nach links. Okay, was haben wir? Wir haben Jumble Hoppers anti gravity cab ja, okay, ob die funktionieren, Teleporter, ja, da wird auch, die werden alle drei, na gut, das können ich mir vorstellen, aber die beiden, äh, Shrink-Ray, hm. sollen wir uns wirklich verkleinern lassen, ich meine, das ist trotzdem eine große Wand, eine Pig, oder eine liquid was, Liquidificator. alles klar, ähm, Hm. tatsächlich würde ich eher hier durchgehen, was haben wir denn die Pick? Ach, so ein Minecraft-Reference. Nein! Weil ich will eben noch. Hat sie geklappt? Uh, please, shut up. <lacht> okay, was nehmen wir? Uh, gun, Plane. Boom. Warte, wir können zuhören. Draft at all. Hey! <gasps> oh, oh, this conversation can't be that interesting. Oh, okay. So, ich habe es jetzt wieder ausgemacht. Ich weiß nicht, ob ich die behalten will, weil die sind schon ein bisschen groß. Okay, ich könnte Knarre nehmen, ein ein Flugzeugmodell oder eine Bombe. Ja, äh, keine Ahnung. Ja, das wird ihr doch merken, wenn ich hier das nehme. Und die Bombe? Ähm, ah, nimm die Plane. Uh, Autsch. Das hat geklappt. Krass. Hä, was? Nach oben oder... nach links, okay. Wir müssen das Time. Ja gut, ich glaube nicht, dass wir einfach durch... Äh, an ihn vorbeirennen können. Ich gehe lieber nach links. Naruto run! <lacht> Yay! Oh. <lacht> Geile Soundeffekte. Aber ich möchte mal kurz über den Background reden, der ist ja mega geil. Der ist ja mega cool. Hier einfach äh, And you gotta help us from äh, Hotel Mario. Hier, Summer 64, Banjo-Kazooie, äh, Ocarina of Time, Wind Waker, Weiß ich nicht und hier eine Blue Shells. Echt cool. Ich kann einfach eine Crowbar nehmen von Half-Life. Ein Alien aus Metroid. ein Pokéball. Oder ein Superpilz. Ich geh mal den Pokéball, weil ich mag Pokémon am meisten. Wenn, falls ihr das nicht wusstet, dann. Willkommen uh, auf meinen Kanal. <lacht> <lacht> Night God Tim and Joe would like to battle. Night God, Tim and Joe send out Joe. Go missing. Oh oh. Okay, oh. okay, okay, okay, okay, okay, okay. Nein, das wird zu viel! Es wird zu viel! Äh, uh, ich. Glaubt mein mit Spielsackgestürzt. Äh, äh, äh. äh, äh. wollt, könnt ihr das gerne hier äh, translaten und mir dann in den Kommentaren schreiben, was das bedeutet, weil ich habe jetzt keinen Bock, das alles einzutippen. Vielleicht mach ich so irgendwann mal, wenn mir langweilig ist. Okay, das finde ich aber cool, wie das hier alles kaputt ist. Das finde ich cool. Okay, warte, was gibt's denn hier für Achievements? Okay, es gibt zwei Seiten, Achievements, wow. Okay, es gibt äh, drei Endings. Zwei. Ja gut, das ist halt easy, ne? Das ist ja sowieso 100%. Dann gibt's noch, äh, noch vier weitere. Ähm, okay. Tue ich, tu ich mir als letztes an, wie ihr wisst. Ähm, ja, Retry würde ich sagen. Okay. Good Ball ist kein Good Ball. Ist eher so ein Bad Ball. Ähm, äh, Crowbar oder Mushroom? äh, den würde ich eigentlich nicht nehmen. Irgendwie Crowbar oder Mushroom. Nehmen wir mal Crowbar. nein, Headcrabs! wo kommen die denn? Scheiße! Ich hasse es, wenn das passiert. Man, I hate it when that happens. Oh oh, hab ich wohl predicted! Ja, ich kenne das Spiel noch zu gut. Wie gesagt, das ist das Spiel, was ich am meisten gespielt habe von den Henry Stickmin Games. Das nächste kann ich euch aber sagen, nächste Folge, das nächste Spiel habe ich gar nicht gespielt, glaube ich. Ähm, ja, nehmen wir mal den Pilz. Oh yeah! Das war ein Gigapilz aus Mario Bros. DS. Okay. Warte, ist jetzt für... Oh, oh oh, kaputt gemacht. Oh doch nicht. Warte, ist das... Diese Dinosaurier jetzt für uns oder gegen uns? Dieser fliegende Dinosaurier. Ich weiß nicht, wie die Namen... Ich kenne mich nicht aus. Somewhere in the Southwest. Center of Chaos Container. Aber anscheinend hilft er uns. Okay. Äh, uh, Sir. I to come look at this. I'm getting chaos readings at 10.6. It's coming from the museum. My god. It's over nine. <laughs> yeah. I'm leaving this decision up to you, corporal. Just hit one of those buttons to deal with this pressing situation. <laughs> Who's watching TV? Get back Sorry, G. <laughs> <laughs> wow. Okay, let's cover Oh LOL! Oh Leute, er erst einfach meine Maus. Er kontrolliert einfach meine Maus, oder ich bin halt die Maus. Ich kontrolliere ihn. Okay, wir können, haben vier Buttons hier. Wir haben einmal so ein Strich mit zwei Punkten und eine Null. Ach so, das ist gete das ist geteilt durch null. Jetzt sehe es auch. Äh, Nuklearbombe, irgendein Zahnrad unser so Satellit. Okay, wenn Chaos ist, ne Satellit. I'M A my BALAZER! <lacht> I couldn't resist. Ja, ich auch nicht. Ich will's dabei sehen. Och <lacht> <lacht> man, warum finde ich das so lustig? Okay, ähm, das funktioniert anscheinend nicht. Dann, äh, was macht das hier? Ich will wissen, was das macht. Okay. Oh, ein Taschenrechner. 7. Durch 0! Nein, nicht durch 0! Nein! Was hast du gemacht? You doomed us all! Sorry, I was in the bathroom. What did I miss. Where is everyone? Weiß nicht, wo alle sind. Irgendwie, irgendwie alles kaputt. <lacht> Komm, Nuklearwambe! Die Bomb has been planted Rip. Lass man halb machen. Ja, fail, ne? Don't feel too bad. He probably camped for the for the 25 kill kills he needed to get that nuke. Okay, ist eine reference an ein Spiel, was ich vielleicht nicht wirklich so oft gespielt habe. Uh aber sonst kann ich nichts drücken. Nicht secret oder so hier zack, zack. Zack und dann Zack und dann kommt hier so ein secret Button, nein, schade. Okay, dann bleibt uns so noch das hier übrig, das Zahnrad. <lacht> Ganz gleich. <schlecht. lacht> und vorher so geslammt. Wow. Wow was? Ein Chaos Roboter? Warum macht er das kaputt? Der <lacht> Diamond und der Exit. was soll man tun? Fliehen oder? Ja, lieber fliehen. Verdammt, wir haben den Diamanten nicht gekriegt. Aber dafür haben wir das alles zerstört? Alle sterben dort jetzt? Boah, was war das denn? Eine Bombe oder so? Lieber schnell weg hier, bevor er uns auch noch killt. Warum ist er so riesig dort hinten? Vorhin war er doch so mini. <lacht> ist einfach gewachsen. Ach, schade. Hä? D Dankeschön. Oh yeah, just plain epic. Oh yeah, wenn das nicht episch war, Leute, dann weiß ich auch nicht. Lasst ein Like und ein Abo da, aber noch sind wir nicht fertig. Hier ist nämlich unser Blueprint, unsere Pläne. Uns fehlt hier was. Ah, Alien oh, wahrscheinlich ja. auch falsch. <lacht> <lacht> Looks like they don't take kindly to orders, ja, das dachte ich mir auch schon. Äh, so, wenn wir hier nach oben gehen. Ja. Macht er nichts? Doch. Hm, must be a light sleeper. Tja. Oh nein, nicht auf retry. Ups. Ne, komm, lass noch nochmal treffen. Von ihm. Dann können wir zurück zur Map. Okay. Ähm, hier fehlen uns noch ein paar Sachen. Okay. Äh, die Gun! <lacht> Quick, pretend you were joking! G good one, right, guys? <lacht> uh, bisher mein Lieblingsmoment im ganzen Spiel. <lacht> Vor allem dieses Gesicht. <lacht> Quick, pretend you were joking, ja. Bester Joke ever, Alter. Okay, gab's noch was? Bombe. Well, that escalated quickly. Why would they keep live. live, bo live bon bombs. Bo bombs? Licht bombs. live bombs in the museum? Tja, keine Ahnung. Gut, okay, nach links könnten wir auch durch, dann kriegen wir das Just Plain Epic Achievement. Aber was passiert, wenn wir nach oben gehen? Jumble Hoppers. Oh, oh nein. Two points reduced. Okay, sweet flip, bro. Dankeschön. Äh, aber das war anscheinend nicht richtig. Okay. Oh Gott. Soll ich, dem, soll ich dem trauen? Komm, ich ich, ich traue ihm mal. Vielleicht ist es ja doch richtig. Vielleicht. Oder? Nee. ich wusste es. Ich wusste es! You're lucky! I've always wanted to go to space. Ja, super. Okay. Teleporter. Enttäusch mich nicht. Aber warte, bevor wir das machen mit Teleporter. Weil der wird wahrscheinlich jetzt richtig sein, oder? Kann man noch nach oben? Äh, machen wir noch Shrinkray und Liquid Defacator nochmal vorher. Äh. Liquidificator, hab ich Bock drauf. Liquidificator, turn yourself into a liquid and bend your molecules around or through any object. 10 out of 10, it's fantastically easy to use. Gadget Gabe. Gabe approved. Episch. <lacht> What did you think was going to happen? Ja, yeah, actually, weiß ich es nicht. Okay, machen wir uns kleiner. Oh, da ist sogar ein Schlitz, da können wir durch. <lacht> oh nein! Nicht der Wurm! Nein! Man, Rams are so much more vicious up close. Ja, dann wird der Teleporter richtig sein. Aber ich traue ihm nicht. Wann ist der Teleporter immer richtig? Dieses Mal anscheinend. Wow, der funktioniert, Leute! Was? Episode 2 der Teleporter funktioniert. Okay, was haben wir? Wir haben. Einen Penny. Einen Tranquilizer. Ich glaube, das war irgendwie so eine Betäubungspistole, ne? Fucking Punch! Und eine Invisibility Pill. Aber, äh, äh, äh, Leute, es tut mir leid, ich muss. <lacht> <lacht> Only one man is capable of dead punch. Ja, gut, war klar, dass es das funktioniert, aber. Ich, ich muss das machen, okay. Dann, äh, den Tranquilizer. Hm, war ja klar. Oh, what? Whoa! what are the arts of that? Ja, das dachte ich mir auch gerade. Ähm. Hm. Manchmal sind es die einfachen Dinge. Komm, wir versuchen es. Wie schnell ist der? <lacht> Oh, look, a penny. <lacht> Aber ich will noch mal ganz kurz sehen, was er sagt, wenn ich Invisibility Pill mache. Funktioniert sogar. Äh. What happened? I lost track of you. LOL. <lacht> Alles klar, okay. Ähm, wir können runter droppen. Wir können mit einem Haken runter. Oder wir nehmen die Portal Gun. Oh oh. Oh nein! Nein! Oh, I'm surprised you we weren't able to get down there with that amazing portal technology. It's pretty strange how those portal guns work. I mean it combines the top scientific processes of our time. bevor ich ich weiter lese, schreibt hier Portal Gun rein. Aber wenn man es auswählt, dann heißt es nicht Portal Gun. okay. Uh, the Portal Gun contains a flux quantum generator, which propels energy blasts with energy values of 4.23... Gigawatt with an average speed of approximately 25 milliseconds. Sowas. Uh, this speed is the most optimal because it allows the energy to be conserved while still maintaining a speed that is appropriate. The total plastic casing on the portal gun is constructed of a high polymer fireproof carbon fire. Uh, Fiber? Okay. This prevents the intense energy of the portal gun from burning the hands of the user. Oh god, i check this all, ich versuche langsam vorzulesen, damit ich so wenig Fehler mache wie möglich. <laughs> the intense energy causes intense heat. Oh, by the way, if you want an achievement, click here. Here? <laughs> Too long didn't read. Ain't got no time for that. I've heard that scientists still do not know what happens if two puddles are placed on top of another. The last time there was attempted Well, I'm sure you heard about that one in the news. Stimmt, es gab ja so ein Video auf YouTube, wo jemand äh, so eine Custom-Map erstellt hat. Ähm, oben und unten waren so, äh, also, wie sagt man's? Äh, unten war ein Portal, war ein Portal, oben war ein Portal. Und dann hat einfach die Wand wände zusammenklatschen lassen und er war mehr dessen mittendrin. Und dann stand er einfach in den Portals drinne, in der anderen Dimension. Ja, äh, sorry, dass das halt so lange gedauert hat, aber... Ich, ich, musste das einfach zeigen. Es tut mir leid. Okay! Ja, ich glaube nicht, dass runterdroppen was bringt, weil es sieht schon ziemlich hoch aus. Versuchen wir mal die Wire. Oh, nice, hat schon geklappt. Okay! Den Lasercutter, oder den Hammer? Okay, ich habe Angst wegen dem Lasercutter, weil er hört sich schon sehr laut an. Und... Ja, okay, der Hammer hört sich lauter an, aber... Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass der Hammer richtig war. Ich, ich nehme mal den Hammer. <lacht> <lacht> ja, er war richtig. Oh, cooles Bild da im Hintergrund. Mit dem... Oh, das mal Aber was ich vorhin meinte mit dem Bild, äh, das ist doch so eine Anspielung an die, ähm Ja, wie heißt das? Das sind so diese... Das sind doch so diese Screensaver von damals, ne? Das war so ein Screensaver, ne? Ich glaube schon. Okay, was haben wir denn? Eine Kanone? Dann eine Planke und wir haben Käse! Wer den Käse! Äh. <lacht> Why? Seriously? <lacht> Wenn du mir die Optionen gibst, ich dachte du wirfst den Käse. Ah, dann nimm die Ja, Kanone wird glaube ich nicht so viel bringen. Nehmen wir die Planke. Und after that, they just gestoppt und arrested ihn. Wow. really? Yeah. Okay, es hat geklappt. Nice. Okay. Snap-Nack. Diamond. Kling, kling, kling. Rifle. Wo haben wir eine Rifle? Okay. Oder Jump. Ja, ja, genau. Wir springen einfach mit dem Diamant runter. Ähm. Hm. Ja komm, wenn du eine Rifle hast, dann nimm sie. Let's go! Achso, er klaut sie. Man, those First-Person-Shooters make it look so easy. <lacht> wow. Äh... Uh, ja, dann, äh... Uh, ja, nimm den Diamond. Oh, yeah! Oh, wow. <lacht> Oops. war ich das? Oh, yeah! Rank! Unseen Burglar! <lacht> <lacht> Woo! Wir sind reich! Yeah! Das hätte mein erstes Ending sein sollen, merke ich gerade. Weil das war, war das erste, was ich bekommen habe in diesem Let's Play. Naja, das war so... So ein, so ein, so ein, ähm, Wie sagt man? Äh... Naja, es ist auf jeden Fall nicht so ein Ending, was man als erstes haben sollte. Genauso wie bei Episode 1, das, ähm, Lawyered Up Ending. Ich finde, das ist auch so ein Ending, das sollte man als erstes machen. Äh... Ja gut, dann... Was haben wir noch übrig? Oh, das ist nicht cool. Hier geht's nur so noch geradeaus. Hier geht's nur so nach links. Wahrscheinlich geht das äh, dritte dann nur so nach rechts, oder? Okay, ähm... Was hätten wir hier noch machen können? Snap-Nack! <lacht> was? I told you, man! I told you about stairs! Bump! Okay. Hoffentlich ist nicht wieder eine Anspielung, die ich jetzt wieder nachschauen muss. Jump! Dun-dun-dun-dun-dun-dun Dun-dun-dun uh, oh. I'm surprised you made a that fire with that heavy diamond. Ja, ist echt so. Okay. Okay, dann versuchen wir mal die Kanone. Oh oh, nein, nein, nein, nein, nein, <lacht> nein. Ups. Und da das Bild meine ich hier. You almost saved it. Almost Tja, schade. Dann, äh, mit wir den Lasercutter. Vielleicht gibt es hier zwei, äh, ja, zwei verschiedene Wege. Wir werden sehen! Aua. You get cut? Why you no bleed? Was steht da unten? Answer, the laser it. Okay. Ich muss jetzt wirklich meinen Kopf dafür drehen. Interessant, okay, dann, dann fahren wir mal runter. Ja, genau das habe ich mir gedacht. <lacht> Did you really think that was going to work? Ja, ähm, um, okay. Wir haben alles bei Sneak-In, deshalb Boston! Oh oh, die sehen uns schon. Äh, uh, äh, uh, äh, uh, äh, uh, RAM! Fuck, zu spät. Ich hab's doch gedruckt. gedrückt. Wow, you're off to a great start. Ja, wenn man das als erst genommen hat. Kick, RAM, Jump, RAM. Nice! Breach, Section over. Okay, okay, okay. Lance, Shield, Good thing the janitors just got done buffing the floors. Could you imagine all the germs would be rolling in right now if they hadn't? Oh. Um. Shield! Shield! Ich, ich hab geklickt. Hä? Moment, nochmal. Ich hab geklickt. Jetzt, okay. Wow, oh, wir kommen sogar durch. Oh Gott, ich bin zu gut. Ich kann mich zu gut an alles ändern. Okay, äh, äh. Basket! Bestimmt wird das klappen. Ah oh, Torque talk. oder Torqueu, talk keine Ahnung. I bet you wish you paid more attention in physics class now, huh? Okay, dann dann äh äh Toy Cable. <lacht> Einfach mitnehmen. Wow, really? Yeah, that's when I decided I should probably get a different job. I figured Night Garden is much less dangerous than driving a crap. Oh. Okay, okay. Äh uh, Scheiße, wir haben zwei Sterne. Äh, uh, äh, uh, wow, ich hab echt gar keine uh, Zeit für irgendwas. Ich kann all those hours of playing video games have really sharpened your reflexes. Uh, oh, wait. <lacht> okay, was hatten wir? Wir haben irgendwie Ast und einen Stein, ne? Ast, Stein, Ast, Stein, Ast! Keine Ahnung! <lacht> Didn't really think that one through, did ya? Ja, du gibst mir keine Zeit! Okay, Stein. Der war hier irgendwo. Stein, Stein, Stein! Drei Sterne, nein! Oh oh, oh oh. Nicht Sniper aus Team Fortress! Nein! Nein! Sticky, die Renate! I always wondered how those things work. But... Ja, gut, die sind sticky, ne? Ich will mich mal treffen lassen. Oh nein, er sagt nicht mehr die Originalen! Lines. Normalerweise ist hier die originale Line von Team Fortress. Boom, Hatcher. Das ist auch eigentlich eine normale Line von Team Fortress. Leute, spielt alle die Fortress. Okay. okay, dann bubble. Sprachen lernen. Bubble. Yes, wir haben es geschafft. Oder? Ja. Okay, er kommt nicht mehr durch. Okay. Oh nein. Die Brücke endet hier. Scheiße. Okay, was kann ich machen? Drive? Diamond. Bribe, Bribe? Äh? Bribery ist a federal offense, Sir. <lacht> oh, ich schieße die Klappe Strange, that usually works. Okay, äh, uh, Drive macht keinen Sinn. Äh, uh, Diamond! Oh oh. War das eine Idee? Sind wir tot? <lacht> wir leben! Oh, ist der Diamant weg, oder? Wow! Yeah! Intruder on a Scooter! Oh geil im Sieg. Der ist voll ab! Yeah! Okay, das war epic! Okay, fahr einfach! Ja, was hast du erwartet? Ich glaube nicht, dass du so weit weg wirst. Okay, machen wir mal nichts! Ja, Hände hoch! Was? Ich, ich hab meine Hände in die Luft gehalten! Dude, do something. Okay, kann man nicht. Schade. Okay. Ähm... Um, hier einfach nichts machen. Up, do Come on, you don't have the time to stand... ...to stand around! Tja... Ähm... Um, dann hier, wir hatten nur noch zwei weitere Optionen. Lanze! Oh! Oh. Jousting. It's harder than it looks. Okay, was hatten wir noch? Wir hatten hier irgendwas. Flail! Well, äh... Uh, stop hanging around and do something! get it? Okay, stop. Okay, zwei haben wir noch. Yeah! Äh, uh, äh, uh, kick! Ja gut, ne? Well, you got one of the guards! Dann, dann, dann, dann, jump einfach! Aua! Jumping, oh! Failster Piece! So, und Nice! Jumping of a speeding vehicle may not be the best idea. Ja, das stimmt wohl. Und damit haben wir Stealing the Diamond durchgespielt. Doch, äh, ihr könnt jetzt gerne abschalten. Doch ich werde jetzt erstmal noch die 100%, Prozent äh, handeln. Und zwar gibt es hier noch drei Achievements: Ähm, die Bio sammeln. die 6 lose 6 Points. Okay, keine Ahnung. Und Connoisseur, I must own this art. Okay, ich weiß nicht, was er meint mit dem Achievement Guck ich gleich nach. Hier gibt's noch die ganzen äh, Bios Fangen wir an mit Henry Henry Stickman Life has been rough after breaking out of prison Time to make some quick cash, by Die the Tunisian Diamond Und hier gibt's zwei Seiten Warte, gibt's hier weniger? Oh Leute, hier gibt's ja weniger Hier gibt's weniger als in Escape the Prison Okay, ja, dann wird's doch einfacher, oder? Schauen wir mal, okay ähm, um, wie kriegen wir alles? Wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen das hier. Das heißt, wir machen einfach Sneak In. Ich vermute einfach mal Jumble Hoppers dreimal, zweimal einsetzen. Da haben wir schon minus zwei Punkte Und vielleicht einfach zweimal das gleiche machen. Das ist das einzige, was mir jetzt einfallen würde. So, keine Ahnung. So. Und dann einfach nochmal das gleiche. Hoffentlich ist das jetzt nicht dumm. Ich schneide ich das raus? Okay, einmal möchte ich es nochmal versuchen. Vielleicht hat das vorhin gelöscht, meine zwei Punkte. Okay, machen wir nochmal. Doch, es hat geklappt. Lose six Points, like a D6. Nice. Dann haben wir alles. Außer die äh, Bios. Und was da ist, das gucke ich dann im äh, Nachhinein nach. Aber es ist ein. Ja gut, ne? Mm, okay. Äh, ja gut, sammeln wir alle Bios. Wo kriegen wir alle mehr, am schnellsten? Wo gibt's Leute? Hier gibt's Leute? Ja gut. Äh, fangen wir mit Fangen wir mit rechts an, würde ich sagen. Hm. Dann gehen wir hier hin und basteln. Let's go. Zack Ram Oh, das war ein neuer? Okay den haben wir schon? Wow, was? Warte, warte, was? Habe ich gerade einfach das... warte, warte, was? Ich bin gerade verwirrt Kann ich einfach... Ich kann einfach Gemälde mitnehmen Was? Okay, warte Lol, ich kann einfach jedes einzelne Gemälde mitnehmen Hier war noch eins, ne? Wow! <lacht> die sehen so cool aus! Äh, äh, gibt's kein Gemälde, ne? Okay. Boah, ist das cool. Vor allem, das war so ein banjo sound soundeffekt ne? That, Leute, da waren drei cool, Cooles, Shuttle, by the way. Alter, das ist aber voll cool gemacht, die Mission. Crap. Crap. Mr. Crap. Okay, so, Steinchen. Das ist voll cool, was du alle Gemälde sammeln musst. Ich habe vor random ein bisschen rumgeklickt. Da, ah, die beiden. Äh, was war das? Bubble, ne? Ja, Bubble. Zack. Einfach nicht durch. Okay. Aber jetzt kommt nichts mehr Neues, ne? Wo oh, ich hätte mich umbringen lassen können. Weil jetzt kommt nichts mehr Neues. Komm, drive einfach. Dann gucken wir kurz in die Bios. Was haben wir alles? Wir haben hier, fehlen uns noch. Ach so, das Intro. Da gibt es ja den meyer Und wer auch immer die beiden sind. Warte, das sind andere Leute hier, wo ich gerade bin. Okay, der ist neu. Okay, wusste ich nicht. Na ja, gut, dann haben wir den jetzt. Ähm, Bios. Wer auch immer das ist. Okay, das ist alles in dem anderen Ending. Ja gut, machen wir noch mal das Intro kurz. Dafür müssen wir ins Menü gehen, dann noch Play. Die können wir nicht anklicken. Da, okay. Skip. Okay, ähm. Dann haben wir hier alles, ne? Alle Characters, soweit ich weiß, ja. Gut, hier oben gab es einen. Da. <lacht> immer noch, ich finde immer noch lustig. Okay, ähm gab es noch ein? Hier gab es Leute. Hier gab es Leute. Die, die, die Flanke. Ah, da waren Gemälde, da waren Gemälde. Da war, gemälde. Wow. Da war dieses really? äh, gemälde das kann ich yeah. bestimmt auch mitnehmen, oder? Oh, den auch noch mitnehmen. Super. Gehen wir noch mal zurück. Essen Käse. <lacht> oh Gott. Ich fühle mich jetzt schlecht, dass ich vorhin diese ganzen Bilder auf einmal, alle auf einmal genommen habe, weil. Jetzt können wir uns die nicht in Ruhe ansehen. Gibt es eigentlich so eine, so eine, so eine Art Collection oder so? Weil ich würde mir die gerne anschauen, die Gemälde. Mm, na gut, ich glaube, hier haben wir alles. Ich glaube, die meisten sind alle hier. Kann ich das? Kann ich die mitnehmen? Hier sind voll viele. Oder kann ich die nicht mitnehmen? Doch jetzt kann ich sie mitnehmen. Zack, Zack, Zack, Zack. Nice. Okay. Plane. Zack. Habe ich schon. Tot. Zack, aber die waren aber auch noch ein Bild. Ups. Kann ich das nicht mitnehmen? Okay, zählt wohl nicht dazu. Alles klar. Okay. Aber hier im Retro Room, da gab es voll viele. Da gab es auch voll viele. Ja, ja, genau. Zack, zack. Hier ist eins. Okay. Zack, zack, zack. Nice. Zack. Mm, mm, mm, mm, mm. Machen wir den Mushroom. Leute, hier ist ein Sonic Ring. Oh yeah! Sorry, falls ich übrigens die Epic Szene vorhin richtig äh, blöd gemacht habe, weil ich das über den ignoriert habe, weil er hat mich ein bisschen verwirrt. Äh, okay, hab ihn. Gott. Ich krieg alle. Zack, zack, hier sind ein paar Bilder. Hier ist noch ein Bild. Hier war ein neuer. Somewhere in the Southwest. Center for Chaos Containment. Zack. Äh, sir. Hier sind keine Bilder. Zack. Oh, das waren Alex! Oh, cool! The Ledger! My god. It's over nine. Also wenn man die Reference nicht checkt, ne, dann raus. Raus mit dir. Dann kennst du das Internet nicht. <lacht> okay. Dann, äh, Wir brauchen nur noch die Gemälde. Dann machen wir das Ending jetzt. Aber vielleicht gibt es ja noch Gemälde, die ich noch nicht habe. Ich will mir jetzt lieber nochmal schnell alles anschauen. Mit dieser epischen Musik. Okay, wir wollen nur noch Gemälde. Das eins. Wow, das ist Wow, diese fliegt sogar darunter. Muss man sich beeilen, das mitzunehmen zu nehmen. Ja gut, das Ending haben wir schon. Das finde ich ein bisschen blöd im Spiel, dass wenn man ein Ending äh, erreicht, und man hat das Ending aber schon, dass man es nicht skippen kann. Ich finde, das hätte man noch machen können. Ich finde auch allgemein blöd, dass die Skip-Buttons bei jeder Cutscene sofort da sind. Das nervt mich ein klein bisschen, muss ich sagen. Gut, ähm, Bios haben wir jetzt wirklich alle. Yo, okay, die machen wir dann am Ende. Uns fehlt jetzt nur noch... ...die ganzen Gemälde, tatsächlich. Gut, ähm... Hier haben wir alle. Ja, wird auch nicht mal angezeigt, das Bild. Lol. Ähm... Gab's ein Gemälde noch? Hier gibt's noch ein paar. Einfach RAM und dann kriegt man hier noch ein paar. Das ist heavy Bild. <lacht> die sind cool. So. Oh, actually gab es noch mehr. Moment. Die hab ich gar nicht gesehen. Muss ich, wie gesagt, ich habe dir jetzt gerade nachgeschaut. Hab's gar gesagt, aber ja, ich habe die gerade nachgeschaut. Wenn man hier in den Raum schaut, dann waren noch welche. Oh, das waren alle. Nice. Cool, nice Sir Achievement. Das ist wahrscheinlich eine der seltenen. Weil ich glaube nicht, dass es irgendwer nicht macht. <lacht> Obwohl das eigentlich eine ziemlich coole Mission ist. Und das waren alles, ne? Alle Achievements. Wow, nice. Alles klar. Das war Stevie the Diamond und jetzt gibt's noch ein bisschen Bios vorlesen. Woohoo! Mayor Fredrickson, the underdog winner of last year's election. He's popular among the citizens because of his love for the arts. Das ist doch schön. Okay. Jeff Stickley He, äh, Stickley He enjoys his rooftop post. It gives him a chance to admire the stars. He considers himself an amateur astronomer. Okay. Astronomer, astronomer Keine Ahnung. Ted Ted mit, äh, Warte hatten wir nicht einen Ted Mac Adams oder so? Ah doch, hier haben wir einen Ted Mac Adams. The driver of the bank truck. Moment. Hä? Huh? Er ist hier. Okay. He quit working as an armored truck driver after a certain incident. Oh. Also hat sein Partner vorhin dachte ich, nee, kein Bock mehr, ich bin jetzt woanders, uh, Security. Um. Ach, warte, er ist der Typ, der hier mit ihm geredet hat. Ah, alles klar. Jacob Rose, the Museum's newest hire. He's still in training, so he's not allowed to work unsupervised quite yet. Alles klar. Cliff Knucks, he picked up smoking so he could take more breaks. Was das für ein Name, Cliff Knucks? Conrad Connors, he got the job as a security guard because his friend hooked them up. They tend to work their shifts together. Also, haben wir den wirklich einfach weggekickt? Billy Barnes, usually manages to work the same shift as his friends. Zack Gnutt takes his takes his job seriously. Some of his coworkers get annoyed with his constant use of the walkie-talkie. Okay. Himbert Schult works for the museum on a foreign exchange program. Nobody knows exactly which country he's from. Ja, yeah, Schult. Wegen dem würde ich sagen Deutschland, aber Schult hört sich like nicht nach einem deutschen Wort an. Keine Ahnung. Billy Clot Always looking for excuses to use his nightstick. He loves to show off his skills to his coworkers. Ah. Huh. Das ist doch cool. Sam Turner. They love to guard. They love to guard aspect of security guard work. Actually dealing with burglars. Not so much. Warte. Sam Turner? Moment. Nee. Okay. Dann dann, dann habe ich mich vertan. Weil dann müssen ähnlich eh aus. Richard Wilkins, he he's a hard working fellow who always tries to do his best. He loves chocolate. Danke für die äh, sehr wichtigen Inhalte hier. Todd Slimmons. It's hard to work hard hours at the museum. Your sleep hours get it all messed up. He's doing his best. Okay. Na gut, hin und wieder macht jetzt seine Augen auf, also ne? Rupert Pride Warte also, wir hatten doch einen Rupert, komm, sag mir nichts. Wir hatten einen Rupert irgendwo. 100 pro. Ah, warte, Rupert ist er? Moment, er hat 8 Jahre hier gearbeitet und dann er war er hier. His workplace suffered a huge embarrassment. He's determined to work extra hard now. Er hat in dem in dem Gefängnis gearbeitet für acht Jahre. Wir sind ausgebrochen und weil wir ausgebrochen sind, er es nicht verhindern konnte, arbeitet er jetzt im Museum. Leider konnte er bei unserer Flucht auch unsere Flucht auch nicht verhindern. Oh Gott. Johnny Panzer, he's, ris he's risen, risen he's risen quickly through the ranks, and it's no surprise, his skills are well above average. Oh yeah, Johnny Panzer, him, kino. Jack Sheen, the only helicopter pilot on the force who can fly to the city and back in under two hours. Samuel Mundy, aka so the sniper of also Team Fortress 2. <laughs> He's not a crazed assassin, but he doesn't work for the police department either. Looks like he was hired for a job. Ah, yeah. James Lancelot frequently ate at uh, those medieval restaurants. Claims his family used to be nobles way back then. Okay. Dave Pamper, warte. Nein. Dave Pamper, wir hatten hundertprozentig einen Dave Pamper. Da könnt ihr mir nichts sagen. Da, der ist es. Der, der, der neu war, <lacht> er ist auch jetzt hier. He was fired from his previous job von Uh He bounced back quickly, though, and found a new job as a security guard. Ja, und dann sind wir gekommen. Finde ich aber gemein, dass der so böse zu ihm ist. Der Kurt Dietrich, Kurt Dietrich, this guy hates going to work. Not to mention they paired him with some annoying newbie. <lacht> Joseph Joe, he may not look it, but he may not look it, but he's a scrappy guy. He's not itching for fight, but you won't back down if challenged. Timothy Lewis goes by Tim. His work shift usually involves running a nightly patrol. Alexander Garb, he's scared of hates and birds. Oh no. <laughs> oh, oh Tony Franz, he's secretly in the wave mafia. He got placed here so that he could launder money. Warte! Er ist auch ein Dieb?! Er ist undercover! <laughs> LOL! <laughs> ja, nice! <laughs> Clyde Jenkins, geiler Name. A standard-level employee at the center of Chaos Containment. CCC protocol requires you to run action by a superior officer. Und dann? Corporal Bill Bullet the person in charge at the center of chaos containment central branch. He's pretty relaxed and trusts his agent to do their jobs well. Und das waren alle Bios in Stealing the Diamond. Ich würde sagen, wir haben einen guten Job gemacht heute, den Diamant zu stehlen. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit Infiltrating the Airship. Wir sehen uns, haut rein und ciao, Leute!